Wichtiger ist, wie fühlt sich das an, kann ich das noch entspannter machen, noch langsamer, noch aufmerksamer. Also wenn ihr zum Beispiel denkt, ich kann das schon, dann seid ihr zum ersten, Reihen von Ansatz raus, weil dieses kann ich schon gibt es hier nicht. Weil der Weg ist das Ziel, super platt, aber darum geht es. Also diese Körperwahrnehmung ist das, worum es geht. Und das Entdecken oder Entwickeln, Kultivieren des inneren Lächelns. Und das hat kein Ende. Es ist also eine Zielrichtung. Es ist aber kein, ich bin angekommen. Also doch schon, in diesem Moment, jetzt hier, das schon. Ich bin angekommen, jetzt hier, immer wieder. Und schon wird es ein Weg.